mein Kanal Evelina Show. Und heute mache ich mal wieder ein Video. Wäre auch komisch, wenn ich nur Fotos hochgeladen hätte. Auf jeden Fall, wir haben bald Weihnachten und da mein Zimmer so leer ist, will ich unbedingt mehr Sachen und sowas. Und deswegen war ich heute mit meinem Papa einkaufen und kaufe mir ein paar Weihnachtssachen. Weil ich habe nur das hier hängen, hier, nur dieses Teil dann. Das haben Und deswegen fahren wir jetzt mit meinem Papa zum Laden und kaufen mir Weihnachtssachen. Das ist angezogen. So, nochmal Licht ausmachen hier. Also, wir sind jetzt im Laden angekommen und ich muss sagen, hier wurde schon so ein bisschen weihnachtlich gemacht. So Lichterketten sind hier so dran gemacht worden. Also, jetzt sind eben so, das sind die Tannenbäume. Zeig mal alles. Nice. Also, wir haben einmal hier so eine große Reihe voller Schmuckstücke. Also, meine Mama mag solche ganz gerne. Solche mag sie ganz gerne. Und ich meine, solche waren das. Oder das waren. Ich weiß gar nicht, welche das noch waren. Aber auf jeden Fall. Das sind alles. Weihnachtskugeln. Da ja, welche du nicht Weil der ist klein und fein. Also, ich hoffe, ich darf den. Hm? ist der? Jetzt habe ich einen eigenen... Ja. Kugeln. Okay. Also ich weiß, dass Mama die hier übel schön findet. Wollen wir einmal die nehmen? Ich weiß nicht. Ich weiß, Mama findet die schön und die schön. Und welche es gab noch welche, die sie schön fand, aber ich weiß nicht welche das waren. Oh, das ist süß. Also ich würde... Oh ja, die sind weihnachtlich. Aber die kleinen, nicht hm. die großen. Weiß ich gar nicht. Doch, also dein Bäumchen dein ist nur so groß, wie du mir. Ja. Wie? Ja, dann du, Ja. Welche hier oder die? ich glaub die hier. Ja. Ja. Welche ja. Farbe? Ja. Warte, welche fand die Mama übel schön? Ich glaube, ja. die, ne? Ja, ich glaube auch. Selbst wenn ich glaube, sie mag alle. Ich glaube, sie mag die und die. Ja. Das war's? Ja. ja. Jetzt brauchen wir noch... Ähm... Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Äh, ich glaube... Ja. Ich weiß nicht, weil ich habe halt nicht so viele silberne Sachen. Vielleicht. Ob Oder rot? Ich ja, ich glaube schon. Ja. ja, ich glaube schon. Nicht das ist für mein. Ich, ich hoffe, dass es nicht für mein kleines Bäumchen zu viel ist. Ja. ja? ja. Ja. ja. Oh, guck mal, das sieht auch so schön aus, dieser Tannenbaum. Ja, ja. Du hast einen Tannenbaum. Ich weiß, aber dieser Tannenbaum an einem Tannenbaum... Hm. <lacht> oh, oh mein Gott, Papa. Wir hatten genau den gleichen. Hm. Genau den. Ja, Und der stand immer unter unserem Tannenbaum. Hm. Wir haben nicht mal unseren Nussknacker dabei. Nicht mal das haben wir. Leute, wisst ihr, wie wichtig mir immer dieser Nussknacker war? Der war mein Ein und Alles. Der war der Beste für mich. Der war mein Freund. Der hat mir immer... Nein, der hat mir niemanden Nüsse geknackt. Aber der war so cool. Ich habe mit dem herumgespielt. Wir waren einfach Best Friends. Sagen wir es mal so. Oh, ja, das ist das Einzige. ne? Aber ich, das sieht auch schön aus, weil ich mag Sterne. Schreibt mir in die Kommentare, was ist eure Lieblingsjahreszeit? Also meine ist Winter, dann kommt Herbst, dann kommt Sommer und dann kommt Frühling, irgendwie so. Hohoho. Oh. Ah. Uiui. Uh, uh. Aha. Aha. Ja. Jetzt habe ich einen kleinen Knoten hinten in meinem Zopf. Nee. Unfall. Mit meinen Haaren. Okay, also. Wir sind jetzt fertig mit Tammbaum kaufen. So sieht mein Einkauf aus. Es sieht nicht viel aus, aber es ist schon viel. Weil ich mein... Ja. Auf jeden Fall, Leute. Mein Job ist es, euch voll zu quatschen. Also, ich stelle euch jetzt mal ein paar Fragen. Also, wie geht es euch so? Was, was ist eigentlich eure Wunschliste? Was wünscht ihr euch so am meisten? Am meisten von allem, was ihr euch wünscht. So sagen wir mal, ihr habt jetzt so fünf, äh, äh, zum Beispiel zehn Geschenke oder so oder mehr, keine Ahnung. Und was ist das Geschenk, was ihr euch am meisten wünscht von eurer Wunschliste? Ich weiß noch gar nicht, ich. Doch ich habe eine Wunschliste, ganz viele Animal Crossing Sachen und mein, mein, also ich habe gar nichts, was ich mir am meisten wünsche. Ich wünsche mir auch alles, aber selbst wenn ich nicht alles bekomme, bin ich trotzdem glücklich, weil, ja, ich trotzdem äh, glücklich bin. Wenn ihr versteht, was ich meine. So Leute, wir sind jetzt zu Hause. Ich habe mich umgezogen, weil ich hasse es in diesem zu so chillen. Tannenbaum haben wir schon aufgebaut. Ich muss sagen, es ist schon süß. Es ist, es ist schon sehr süß. Ich meine, wenn es dann auch hier so in der Ecke steht und da keine Ahnung Es ist schon süß. Auf jeden Fall, hier ist unser Tannenbaumschmuck Und jetzt nimmt gerade Mama auf. Und ich zeige euch, was wir gekauft haben. Und Mama weiß es ja auch noch nicht, oder? Nee. Also zuerst haben wir diese zwei Sachen gekauft, aber das hast du ja gerade schon gesehen. Oder einmal sowas. Also wie heißen die Schlamm? Ich nee. denke mal. Ja. Dann einmal ein Stern, das war das einzige, was wir gefunden haben. Süß. Dann einmal sowas hier, solche kleine Schneeplatten. Mhm. Dann einmal solche kleine Kugeln. Lichterketten, aber das müsste ich glaube ich mit Papa machen. Wieso? Wir schaffen das. Wie, wie heißt dieser eine Spruch mit Frauen? Selbst ist die Frau? Ja. Jetzt kommen die zwei Hause Einmal das hier. Oh nein! Und? Oh, wie cool! Ich wusste, Mega! Ich wusste, dass du die magst, deswegen hab ich die geholt. Ja. Total cool! Ich würde sagen, wir fangen an mit den Lichterketten. Ja. Gut. Also, äh, hier haben wir einmal so eine lange Kette. Und die wickeln wir so drüber. Und was ist das für ein Gedöns, was da so rumhängt? Ja. Du kannst dir den Tannenbaum erstmal vielleicht da in die Ecke stellen. Und dann äh, müssen wir gucken, wo wir ihn letztendlich abstellen werden. Dieses ist da Oh, ist das geil. Ich bin sprachlos. Okay. Wow, cool. Das erinnert mich an Okay, geht weiter jetzt würde ich sagen, machen werden. Aber findest du nicht, dass unten irgendwie zu mager an Dicht ist? Das ist ja gar nichts. Also Leute, Mama und ich, wir haben das jetzt noch so ein bisschen Puschiger gemacht. Ja, weil der Tannenbaum, der war so ungefähr halt so hoch die ganze Zeit. Diese Tannen, die haben den halt so etwas verschoben und verbogen. Die Lichterkette haben wir auch noch etwas gemacht, weil unten war gar nichts davor. Und jetzt fragt ihr euch, warum hast du eine Schere in der Hand? Ähm, ja. Das ist voll doof, und zwar die Schlange, die ist halt so zusammen, so wie eine Kette, und wir hatten das immer so gehabt, also nicht zusammen, deswegen ich. Und schon sieht man, wie lang die eigentlich ist, die ist halt einfach kurzzeitig. als ich. So. und So, jetzt würde ich sagen, komme ich hier an. Ja, perfekt. Siehst? Mit ein bisschen Fantasie. Und was ist jetzt hier? Nichts? Hm. Da kommen Kugeln hin. Okay. So. Ich würde sagen, Fangen mit den an. Ja, mach das mal. Oh, die sind schon schwer. Ja. Mal gucken, ob das der Tannenbaum aushält, ne? Womit machen wir weiter? Das, das oder das? Ich würde jetzt die kleinen Kugeln aufhängen. Ich finde die großen Kugeln, da kann man sehen, ob man das noch braucht oder nicht. Sonst immer so ein bisschen von jedem einen und dann reicht das. Also ich kann euch sagen, in Deutschland hatten wir wirklich tausendmal bessere Schmuckkugeln, weil die sind zum Aufhängen, also ja die anderen waren es auch zum Aufhängen, aber die sind mit so einem Band und in Deutschland hatten wir immer so einen Haken. Das war noch viel besser. Aber die sind dann natürlich... Hier fliegt <lacht> die Fliege. <lacht> Entschuldigung. Guck mal, da fliegt sie. <lacht> oh Mann, sie ist weg. <lacht> mhm. Hier, hier hinten muss man nichts, weil da ist ja sowieso nur die Wand. Und jetzt den Stern. Ja, das ist der Stern. So eine große Tüte für so einen kleinen Stern. Der fühlt sich so Plastik. plastikmäßig an. Okay, gut. Aber der komplette Baum besteht aus Plastik und Plastik. Oh. <lacht> ich glaube, wir müssen die Spitze abschneiden. Oh, ich glaube, ich habe eine andere Idee. Warte mal, halt mal. You aufnehmen oder noch? Aufnehmen. Mach das, man es Stimmt. Okay. Perfekt. Das ist nicht süß. Oh, ja. Der Stern ist größer als der Baum, aber weißt du was, das sieht so geil aus. Gehen wir jetzt äh, wo ich stehe und guck mal von der Seite. Perfekt. Wenn euch das Video gefallen hat, wie ich meinen Tannenbaum geschmückt habe, meinen Mini-Tannenbaum, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonniert meinen Kanal, das würde mich auch nochmal sehr freuen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.